Hallo, mein Name ist Thomas Krämer. Ich helfe Ihnen dabei, dass Sie Ihre verlorenen wertvollen Daten wieder zurückerhalten. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie nach dem Datencrash Ihre beruflichen und privaten Daten wiedererlangen. Beenden Sie den Albtraum und gewinnen Sie Ihre geistigen Schätze zurück. Entscheiden Sie sich für den derzeit besten Datenrettungs-Rundum Sorglos Service und senden Sie gleich eine Kontaktanfrage an Software, Computer und Datentechnik. Dieser Ablauf zeigt Ihnen, wie Sie in sechs Schritten Ihre wertvollen Daten zurückholen. Sehen Sie im ersten Abschnitt, wie Sie die Daten Ihrer geplanten Projekte und Kampagnen aus dem defekten Datenträger retten und berufliche oder private Daten wiedererlangen können, indem Sie eine Kontaktanfrage senden mit Angabe der zu rettenden Dateien. In diesem Schritt wird durch eine Datenträgerdiagnose festgestellt, ob die Wiederherstellung Ihrer Daten, wie zum Beispiel Fotos, Videos, Briefe, aber auch Makros oder Formatvorlagen etc. überhaupt möglich ist. Um den Datenrettungsprozess von vornherein optimal zu gestalten, beachten Sie bitte die nachfolgenden Verpackungshinweise. Sie helfen damit, dass Ihre Datenspeicher den Transport optimal überstehen. Die sachgerechte Verpackung kombiniert mit schnellen Versandwegen sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Datenrettung. Stellen Sie bitte zunächst fest, ob der Datenspeicher ein internes Laufwerk oder ein externes Laufwerk ist. Interne Laufwerke sind fest im Computer eingebaut und müssen zunächst von diversen Kabeln gelöst werden. Externe Laufwerke sind einfach per Kabel mit dem Computer verbunden. Interne Laufwerke sollten zum Versand in eine Antistatikhülle gegeben werden, die in den meisten Elektronikshops erhältlich sind. Diese verhindert, dass eventuelle elektrostatische Entladungen das Laufwerk beschädigen. Falls keine Antistatikhülle zur Hand ist, können Sie auch einen Tiefkühl-Gefrierbeutel passender Größe verwenden. Externe Laufwerke benötigen zwar keine antistatik hülle jedoch empfiehlt sich die Verpackung ebenfalls in einer Plastikhülle. Wickeln Sie nun das Laufwerk ca. 3-5 Finger dick in Luftpolster oder Schaumfolie ein. Notfalls geht auch Küchen- oder Toilettenpapier. Wichtig ist dabei, auf eine ausreichende Polsterdicke zu achten. Verwenden Sie ausreichend Klebeband, um das Laufwerk in seiner Umhüllung zu fixieren. Verwenden Sie bitte weder Verpackungschips noch Styropor. Wenn Sie mehrere Laufwerke versenden, verpacken Sie bitte jedes Laufwerk einzeln, wie eben gezeigt. Nehmen Sie einen extra starken Verpackungskarton mit ausreichend Platz für Füllmaterial und stellen Sie sicher, dass das Laufwerk fest und stabil im Verpackungskarton liegt. Sollte Ihr Laufwerk in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht worden sein, dann versuchen Sie bitte nicht, dieses zum Beispiel mit einem Föhn abzutrocknen. Nehmen Sie das Laufwerk und geben Sie dieses gemeinsam mit einem feuchten Schwamm in eine Hülle oder einen Gefrierbeutel ausreichender Größe. Anschließend das Ganze luftdicht verschließen, um die Feuchtigkeit im Beutel zu erhalten. Zur schnellstmöglichen Bearbeitung empfehlen wir in diesen Fällen den Expressversand, weil Verdunstungsprozesse im Laufwerk die Datenrettung erschweren. Die sachgerechte Verpackung kombiniert mit schnellen Versandwegen sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Datenrettung. Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0700 1050 0700. In einem Entscheidungsprozess können Sie abwägen, ob Sie entweder Ihre investierten Ausgaben für die verlorenen Datenbestände abschreiben oder die Datenrettungskosten akzeptieren, indem Sie den Prüfbericht lesen, worin die Datenrettungskosten verbindlich aufgeführt sind. Der folgende fünfte Schritt beschreibt die Auftragserteilung, wie wir für Sie den kompletten Rundum-Sorglos-Service für die Rettung Ihrer Daten übernehmen, bis hin zur Auslieferung via Datenträger oder Download. Sehen Sie im letzten Abschnitt anhand einer Download-Anleitung, wie Sie Ihre geistigen Schätze wiedererlangen und Ihre Daten zurückerhalten und nun Ihre Projekte weiter realisieren können. Folgen Sie einfach den in diesem Video gezeigten Schritten und holen Sie damit Ihre wertvollen Daten zurück.